Herzlich willkommen zum singenden Adventskalender. Heute singt das Vokalensemble an der Kroatenwohne in Magdeburg die gemeinsam mit der Mittelstufenchor der Freien Waldorfschule singen unter Leitung von Axel Rose das Lied mit uns, wie soll ich dich empfangen, Nummer 11 im Gesangbuch. Viel Freude und singen Sie mit.